Beides. Für mich ist, wird beides miteinander verbunden. Wir müssen die Straße ins Netz tragen und die Menschen aus dem Netz auf die Straße mobilisieren. Lieber ein riesiger Shitstorm auf Twitter, damit wir aus unserer Bubble auch ausbrechen können. Ignorieren und alle Kommentare dalassen, damit mein Tweet auch eine Reichweite bekommt. TikToks. Telegram nervt übertrieben. WhatsApp ist gerade ein bisschen softer. Rosalux-Muck-Stiftung.